So Leute, was geht ab? Der Huber wieder mal hier. Servus, Erdnuss und willkommen zu diesem neuen Video. Ich muss euch was beichten. So Leute, und wo soll ich am besten anfangen? Ich war tagelang und nächtelang, every day, every night auf der Suche. Im Stadtpark, auf meinem Kanal, auf der newcomer ep Und was habe ich gefunden? Keine Ehre. Und da Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, ach oh, komm Gott, Alter, lass mich doch nicht im Stich kommen. Jetzt wird her. Ach oh, komm, bitte Gott, lass mich doch nicht dieses eine Mal im Stich, Alter. Was ist für ein YouTube-Video, siehst du mich? Ach oh, komm, bitte. So Leute, und wie ihr seht, öffnen wir heute einen Adventskalender wie letztes Jahr. Also wir führen die Tradition fort, wortwörtlich. Und ich hoffe, wir finden zumindest in diesem Adventskalender meine Ehre. Das wäre nämlich äh, mega geil. So Leute, dann öffnen wir das gute Stück. Oh! Ah, Leute, das ist so fett. Das passt nicht mal ins Bild, Alter. Das ist mehr XL als äh, gedacht. Also das ist zu so krass. Hier sind so Türchen. Und in diesen Türchen sind auch... Aber lassen wir uns überraschen äh, und hoffen wir, dass wir meine Ehre finden in diesem Adventskalender, das wir nämlich sehr schön, ich suche schon seit einem Jahr danach. Wo ist die verdammte Eins? Ach, hier ist die Eins, also es äh, scheint ein großes Kästchen zu sein. Gucken wir doch mal rein. So, oh, also wenn das nicht meine Ehre ist... Hä, äh, okay... Was? Ein kaputter Döner? Äh, Gott, willst du mich eigentlich veräppeln? Ist das jetzt meine Ehre oder was? Und Leute, ich weiß, ich muss mich entscheiden zwischen Döner oder Pizza. Aber macht's bitte kein Auge. Uff, Alter. Übrigens, heult nicht rum, falls dieses Video im Januar oder so kommt, weil ich brauche ja meine Auszeit. So Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist ja auch Wayne wie Bruce. Aber <lacht> kommen wir zum Alender. Junge, diese Qualität. Guckt euch das mal an. Hier klebt es sich einfach ab, Alter. Seht ihr das? Ich kann einfach hier so rein. Okay. Wir spoilern uns nicht. Wieso öffnet sich das nicht, Alter? Alter. Alter, komm doch mal raus hier. Was ist das? Ah. Oha. Oh, riecht nach lustiges Taschenbuch. Falls ihr diesen Geruch noch kennt aus eurer Kindheit. Okay, wir haben hier ein Zauberbuch. Hier sind anscheinend die ganzen Anleitungen drin. Und oh, hier sind die ganzen Tricks und so, was wir bekommen in den Küchen. Okay, das spoilern wir uns lieber nicht. Aber erstmal sniffen. Alter, riech mal. Das riecht nach ein lustiges Taschenbuch. Ah, jetzt verstehe ich. Das sind so zwei Seiten und die sind so zusammen. Ne? Und man muss die aufreißen, wenn man das Türchen hat. Aha, erstes Türchen. Moment mal, wir haben doch schon das erste Türchen geöffnet, oder nicht? Ach so, hier ist noch ein erstes Türchen. Alter, kennt ihr irgendeinen Adventskalender, der zwei erste Türchen hat? Alter, diese Qualität. Aber jedenfalls haben wir hier einen Zauberstab. Was? Leute, hier ist so ein Papierteil. Okay, riecht diesmal nicht nach ein lustiges Taschenbuch. <lacht> ah, okay, hier gibt es also einen Zaubertrick. Und zwar, man muss das hier machen, das hier, das hier und zuletzt das hier. Okay, ich führe euch kurz diesen Zaubertrick vor. Okay, das äh, geht ein bisschen zu weit. Aber okay, gehen wir weiter zum zweiten Türchen. So, wo ist denn das zweite Türchen hier? Ah, hier ist es. Geh doch mal auf. Ah, oh, endlich. Okay. Oh. Also das ist eine Art, äh, ja, keine Ahnung, was Beutel und da drin sind, so welche Karten, Alter. Schauen wir doch mal in diesem Buch nach. Diesen Zaubertrick darfst du nur einmal vor dem gleichen Publikum vorführen, steht hier. Ja, bringt's, aber wo ist denn meine Ehre hier in diesem Kalender, Alter? Wo ist das? Ja, okay, schön und gut. Wir haben im zweiten Kästchen äh, irgendwelche Karten bekommen, die wahrscheinlich weniger wert sind als der Kassenzettel von diesem Adventskalender. Deswegen öffnen wir mal das dritte, weil ich hoffe, da ist meine Ehre. Komm, öffne dich! Sesamstraße öffne dich! No ah, Alter, Ohrringe. Oh, sehe ich nicht wunderschön aus? Dritte Tür! A, B, A, B, juckt uns nicht, Alter, zu viel Schule hier, Alter, zu viel Mathematik. Oh. Ah, die vier! Komm raus! Oha, oh, Digga, oha, oh, Digga! Ist das so zum Seilspringen oder was? Na, obwohl, das ist eine passende Goldkette für mich! Weiter geht's! Oh, das fünfte ist aber kleiner! Ey Leute, jetzt ohne Witz, dieser Schreiber hat überhaupt nicht gefälscht. ich hab gerade so richtig drauf gedrückt, Alter, und die Tür war fester als mein Nagel und mein Nagel ist so richtig umgebogen, Alter, oh kaputt, Alter. Nee, kaputt ist er nicht, aber auf jeden Fall hat er es richtig weh. Geh okay, doch mal kaputt. Guckt euch das mal an, Alter. Wie soll man das denn kaputt machen? Ich mach das von innen auf, Alter. ist da drin? Alter, das Okay, warte. Geh doch raus! Was ist das denn? Eine Kontaktlinse. Ich setz die mal kurz ein. Ah. So, hier ist jetzt drin, weiter geht's. Alter, was ist das denn? Hier guck mal, was ist das für Palette, Inchallah. Hier ist einfach eine Hand. Waren hier Mörder unterwegs oder was? Hier ist einfach eine Hand. Leute, schaut euch das mal an, Alter. Alter, Alter. Alter ich schwitze, warte, warte. Leute, aber das ist eine richtige Hand, das ist eine Leiche, das ist eine verdammte Leiche, woher haben die das? Ich fürchte, da ist nicht nur meine Ehre drin. Wir müssen ganz ehrlich sagen, dieser Adventskalender ist gar nicht billig oder so mit diesem Palette. Aber was ich jetzt hoffe und wirklich richtig erhoffe, ist, dass hier noch meine Ehre drin ist. Also suchen wir weiter. Digga, die 6. Alter, ich schwöre, das geht nicht auf. Okay, äh. Wir haben hier... Aha. Aha. Jetzt hier wieder uno karten Alter. Was ist das? Wir haben hier nur Karten oder so. Wie billig kann das sein, Alter? Ich meine, okay, wir haben einen Ohrring und eine Goldkette, Alter. Und noch zwei äh, fürs Set noch eine halbe Leiche. Aber was soll denn die Scheiße hier mit diesen Überdüsen? Ich meine, guckt euch das an. Diese paar Blätter, dieses Papier, bei einem zwei bis drei Türchen. Also, man muss sich zufrieden geben an drei Tagen nur mit Papier, was nichts mehr bringt. Okay, warte, vielleicht schauen wir in die Anleitung. Vielleicht bringt das das, Mann. Mal schauen, das Überdildo heiße. Also, was ist denn diese Qualität? Ich meine, wenn der ganze Adventskalender fortwörtlich nur aus Papier besteht, dann kann man doch wohl gutes Papier machen und nicht so eine Scheiße. Okay, das ist nur die Goldkette, gehen wir weiter zu den äh, Würfeln anscheinend. Was ist das? Was ist das? Okay, wir lassen uns nicht spoilern, wir gehen weiter. Und Leute, der Adventskalender sieht ein bisschen demoliert aus, sagen wir es mal so. Jetzt ist die Acht dran. Es geht nicht auf. Oha, Digga, hier ist Geld drin. Hier ist Geld. Na, wenigstens mal was zurück, Alter. Okay, das ist mehr wert als unsere Ehre, aber ich hoffe trotzdem, dass wir in den nächsten Türchen eine Ehre bekommen, Alter. Magische Federn. Das riecht nach... Alter, das riecht nach Haaren. Heilige Scheiße, das sind Schamhaare. Leute, schaut euch das an, das sind einfach Schamhaare. Wie ist eine Hand, hier sind Kontaktlinsen, Schamhaare, Alter. Wer wurde hier geschändet? Vielleicht. Meine Ehre. Naja, wenigstens ein Fuffi. Also mir fällt so ein bisschen auf, dass diese Macher von dem Kalender ein bisschen zu gut in der Produktion von Papier sind. Alter, und wer ist zur Hölle dieser Hu? Abgesehen davon, dass wir in diesem Kalender nur Papier bekommen haben. Also, was ich eben will, und ich raste komplett aus, wenn es nicht drin ist, ist meine Ehre. Und ich bin auf der Suche nach meiner Ehre. Also verdammte Scheiße, öffne die Tür. Die Neuen. Oha, bitte Ehre. Es ist einfach nicht meine Ehre. Was ist das? Hä, hey, was für TikTok? Ach so, Tuk-Tuk. Was? Hier ist nur Luft drin. Alter, wie? Ich, ja, wahrscheinlich öffne ich die achte Tür am Advent und was bekomme ich Luft. Jetzt reicht's mir. So, was haben wir denn hier Schönes noch im schönen Geb... Back. Wir bekommen hier einmal ein, keine Ahnung was, Alter, das ist nur Papier, Alter. Und Leute, glaubt mir, das war wirklich nur ein Türchen, da ist nur Papier drin. Wir haben hier noch einen Stern, einen Wurfstern oder was? Boah so, Leute, das nenne ich mal Pimp. Schnauze, jetzt ruft irgendein Hurensohn an. Boah Leute, das nenne ich mal Pimp, Alter. Jetzt ruft mich irgendein Bastard an. Aber wir versuchen weiter unser Glück, denn wir wollen meine Ehre finden. Okay, was ist das? Oh, endlich was qualitativ hochwertiges. So, Gummibälle oder so. Und so zwei oder drei äh, Plastikkannen. Okay, als nächstes haben wir hier die Zehen. Okay, bitte, hier muss. Hm, ja, hört sich nach meiner Ehre an. Also, ich. Also, bitte, Alter, wenn hier nicht meine Ehre drin ist, dann raste ich komplett komm aus. Aber komm, ah, aber komm. Komm, geh auf. Moin, Servus, moin, Opa, ich grüße dich, meinen Sohn. Yeah. Yeah. Yeah. Was? Was will denn jetzt Jay hier drin, Alter? Aber, aber komplett aus, wir skippen jetzt mal zwei Kästchen und machen sofort mit der 12 weiter. Hä? Auch oh, kompetent ist es wenigstens Schokolade oder so. Das sieht nämlich sehr stark danach. Das riecht nach lustiges Taschenbuch. Hm. Und wir haben hier Lucky Lotterie. Okay, wir öffnen das mal. Ah, das sind wieder Karten. Wer hätte es gedacht? Oh, vielleicht können wir ein Opening machen. Let's go. Okay, wir haben hier eine Lotteriekarte. Aha. Eine Lotteriekarte, aha. Eine Lotteriekarte, ja, Eine Lotteriekarte, a. Ja, eine Lotteriekarte, aha. Ein Oha, ein Pikachu, ein seltenes Pikachu, aha. Ein Hooper, oh mein Gott, Alter, wie das glänzt. Und ein, oh mein Gott, ein Gewaltro, EX, äh, wie auch immer, Full Art. Und komm, Alter, eine Lotteriekarte. Ah ja. Ne, okay, Spaß beiseite. Wir haben hier Lotteriekarten, die man sicherlich frei rubbeln kann. Es rubbelt sich überhaupt nicht ab, Alter. Wenn die sich schon auf die Papierproduktion konzentrieren, dann sollen die doch wenigstens rubbellose machen können. Jedes Los ist gleich. Was soll denn ihr Mist? Aber Kopf hoch. Ich hoffe, wir finden noch meine Ehre hier in diesem Adventskalender. Okay, wir haben hier ein bisschen die Reihenfolge verkackt, aber ist ja auch egal. Wir machen die 13. Aha, ja, was ist das? Ähm, was ist das? Keine Ahnung, Leute. Machen wir weiter mit der 14. 14. Oha, ah, eine Kiste. Oha, Leute. Bitte Gott, da soll meine Ehre drin sein, Alter. Trommelwirbel. Ist hier meine Ehre drin? Was ist das denn? Ist doch nicht ihr Ernst. Abgesehen davon, dass hier nicht mal meine Ehre drin ist, ist hier einfach ein fucking Papierwürfel. Aus Papier. Der ist wirklich aus Papier. Ist, das ist ein Papierwürfel, Alter. Die können sich nicht mal einen normalen Würfel leisten. Guck mal, hier sind normale Würfel. Ja, normale Würfel, wie man sie normalerweise auch kennt. Und hier tun sie einfach Papierwürfel rein, Alter. Wie... Die 15. Oha! Was ist das? Das ist nicht euer Ernst. Hier ist einfach Papier drin. Alter, warum bekomme ich statt meiner Ehre nur Papier? Alter, ist es genauso viel wert oder was? Okay, hier ist Geld drin. Okay, ein Kuffi. Aber so viel ist meine Ehre auch nicht wert. Wo ist denn meine scheiß Ehre einfach? Okay, jetzt reicht's. Oh, komm, Gott, bitte. Lass hier doch mal meine Ehre sein. Oh, Hardiger. Das ist ein Finger. Ein bisschen ist creepy oder so. Hoch, oh, kein Papier. Das ist ein Bandana. Ich bin jetzt Rapper. Jetzt sehe ich aus wie ein Rapper. Weiter geht's. Was? Hier ist einfach nichts drin. Hier ist einfach... Guck mal, guck mal, hier ist einfach nichts drin. Was ist denn hier? Oh mein Gott. Hier ist einfach nichts drin. Alter, was ist das für ein Betrug? Komm, die 18. Boah, Digga, das ist okay. Das ist ein bisschen mehr wert als Papier. Das ist einfach nur so Kunststoff. Ah, toll, also toll, toll, toll. Jetzt reicht's, Alter, jetzt reicht's aber. Komm doch, in der 90 muss doch was Geiles drin sein. Gott, bitte, erhöre mich. Okay, let's go. Hä? Oh mein Gott, ein Geschenk aus Papier. Aber äh, etwas sollte doch da drin sein. Und? Wir schauen zusammen rein. Nicht euer Ernst, ein leeres Geschenk. Also einfach nur wieder mal Papier. Die können sich das nicht mehr leisten, Alter. Was ist das? Ist einfach ein leeres Geschenk, Alter. Was soll ich damit, Junge? So, Leute, jetzt knöpfen wir uns mal 20 vor. Alter, die geht nicht auf. Was ist das? Alter, was ist das denn? Eine halbe Tomate oder was? Die können sich nicht mal eine Kugel leisten. Guck mal, in der Anleitung steht einfach, dass hier eine Kugel drin ist. Die haben hier eine halbe Kugel. Also, sprachlos. Wenn die wirklich so untertrieben arm sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber meine Ehre will ich wenigstens finden, die ist ja nicht so wertvoll. Komm, die 21. Und wie jemand kommt mir in die Quere, Alter. Opa, ich hoffe, ich hoffe dass du auf meiner Seite bist, okay? Ich kann nicht, ich kann nicht noch sowas aushalten. Was? Halt's Maul, Peter, Alter. Was willst du denn hier in meinem Adventskalender? Ich will meine Ehre finden und nicht dich. So oh, Leute, also auf jeden Fall dafür schon mal einen Daumen nach oben. Und ja, das ist ein Fake-Daumen und das war nicht mein Ernst. Okay, jetzt die 23, kommt die Hoffnungsschütz zuletzt. Also das geht nicht auf, das geht nicht auf. Komm. Hartiger. Also erst einmal, bekommen wir noch so einen Weihnachtsmann aus Papier. Und dann haben wir noch mehr Geld. Okay, das erfreut mich. So, Leute, und ihr seht völlig richtig, das eine Geld ist gedruckt, das andere ist, äh, ja, zur Hälfte, 50-50, komplett fake. Also, die können sich nicht mal einen Druck leisten. Money Rain. Okay, wir haben hier noch... Die 24 Leute. Ja, wir haben dann nur noch die 24. Und bitte, ich will bitte, das ist unsere letzte Chance. Ich will meine Ehre finden, meine glaubwürdige Ehre. Oh, jetzt reicht's mir, Alter. Ach, der Scheiße. Hier jetzt das mal auf hier, das zwölfte Türchen. nasama. ah, und nur. äh? Ich glaube so, äh, kann sich ein Kalender sehen lassen. Oh, hier ist sogar Plastik drin. Oh, was ist Wunder, Die können sich Plastik kaufen. Auseinanderklamüsam hier alles. Oh, eine Schokoladenpaarfe, juckt aber nicht. Denn wir öffnen das zwölfte Türchen. <lacht> Der Schnauze, hoch und so, nein, nein. So, jetzt haben wir hier das zwölfte Türchen. Let's go! Ist hier meine Ehre? Ist hier meine Ehre? Weil hier ist ein Drachensymbol drauf. Und es kann sich drehen. Vielleicht ist da meine Ehre drin. Bitte. Oh, ich rieche hier schon den Duft von meiner Ehre. Komm, komm. Da ist einfach nichts drin. Wo ist meine verfickte Ehre? Gott, alter Gott, wo ist meine Ehre? Wo ist meine Ehre, die du mir versprochen hast? Oh mein Gott, wo ist meine verdammte Ehre? Wo ist meine verdammte Ehre? Wo ist meine verdammte Ehre? Oh mein Gott! Wo ist meine verdammte Ehre? Das können Sie mir sagen, meine <lacht> Ehre äh, So, Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Yeah, yeah boy. Ich habe meine Ehre, by the way, immer noch nicht gefunden. Das heißt, ihr könnt mir Ratschläge geben, wo meine Ehre sich noch befinden könnte, damit ich sie finden kann, endlich. Und deswegen bis zum nächsten Mal, der Huber begleitet euch, hau da rein und ciao! Moment, ist euch zu, da können Sie mir sagen, wo meine Ehre ist. Wo Ehre ist? Meine Ehre muss sehen. Mein Urenkel, das ist, äh, schön, mein Sohn. <lacht>